Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder Zeit für Zack, Kartoffel, Schnack. Mit einer neuen Folge von Vorsicht, Hochspannung. Heute seht ihr mich mal wieder nicht, sondern nur meinen Schatten. Und ab und zu meine Hände. Denn heute wird wieder mal etwas ausgepackt. Und zwar haben wir uns einen Mikrofonständer zugelegt. Dieser... Ist von der Firma Kahaya. Ja, kommt da kommt er. Und ja, in mehreren Stufen einstellbar. Hier unten sieht ja auch die genaue Typenbezeichnung. Wir bekommen übrigens von der Firma keine Zuwendung für dieses Video. Das machen wir einfach nur so, weil wir gedacht haben, es ist bestimmt schön, wenn unsere Zuschauer sehen, was wir für Ausrüstung benutzen. Ja, und jetzt äh, werde ich den mal Aufmachen. Natürlich beginnt es wieder mit der wundervollen Formulei wegen dem Klebestreifen. Ich sollte mir wirklich angewöhnen, mir ein Messer hier hinzulegen. Hm. Aber das vergesse ich scheinbar immer wieder. Aber ich bin ja auch kein Medienprofi, von daher. So, einmal und nochmal. Also wie gesagt, besser ist das mit dem Messer. So, dann ziehe ich das gute Stück mal heraus. Ist eingepackt in einen Sack. Hier drin. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber ist leer. Ja, no. kommt nichts mehr raus. Aber Verpackung zu Füllmaterial brauchte man da auch nicht. Es ist übrigens in diesem Karton auch hergeschickt worden. So, dann öffnen wir den mal, so, geht auch ganz auf und hier befindet sich erst einmal eine Anleitung, so, hoppala, Zweisattig. legen wir mal beiseite, dann ist hier, hopp, wenn man es aufreißt, eine Haltung für Mikrofone zum reinstecken. Die kann man dann hier auf den Ständer drauf drehen. Und hier befindet sich auch nochmal ein Clip für Mikrofone, die man anklippen kann. So, hier auch wieder drauf Ihr seht, es geht weit auf. Es hält auch fest. Ja. so. Diesen Müll kann ich entsorgen. Und hier drin ist dann einmal das Standbein in einer Polsterfolie eingepackt. Ja. Die hebe ich für gewöhnlich Auf, man weiß ja nie, wofür man es braucht. Meistens packe ich dann dort Teller oder ähnliches ein. So, noch ein Teil. Hier ist noch eine Stange. Und dann ist da auch noch eine dritte Stange drinnen. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Das hier ist wahrscheinlich die Hauptstange für uns. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Dies hier kann man runterklappen, hier aufdrehen, zudrehen. Es war schon aufgedreht, deswegen war das Klappen kein Problem. So. Aber das lassen wir erstmal. Wir bauen hier erst einmal zusammen. Die dünnere Stange. Kommt erst einmal in die Dicke rein. So, hier seht ihr auch, das maximal. Bis dahin dürft ihr es nur ausziehen, aber reinstecken könnt ihr es natürlich komplett. So, dann dreht man es zu. Und hier oben, ja, ist eh schon. Dann nimmt man das Bein, dreht hier ebenfalls oben auf. So, und steckt auch hier wieder ein Max dort hinein damit die erste Konstruktion fertig. So, das legen wir jetzt einmal hier hin. Jetzt brauchen wir natürlich die Tasche nicht mehr. Die kommt weiter nach oben. So, die zwei Clips hier kommen ebenfalls weggelegt. So, und die Anleitung auch. So, hier oben dran kann man jetzt dies hier schrauben. Ihr seht es geht auch theoretisch ganz einfach ich muss ab und zu mal aus dem bild weil der arm unten obwohl eigentlich nicht du kannst ja runterklappen so jetzt geht es besser jetzt könnt ihr es auch sehen die schraube sollte halbwegs fest drauf sitzen. Wenn es nicht fest sitzt, kann man hier mit dem Drehrad nochmal nachschrauben, aber es sitzt fest. So, so sieht das jetzt gerade aus. So. Natürlich kann man jetzt hier kippen, wie man möchte. Man kann auch diesen Arm hier noch einmal rausziehen. Hier ist übrigens eine Halterung für das Kabel dran. So, hier seht ihr, wenn man den Arm hier ein bisschen schraubt, kann man hier auch noch weiter rausziehen. Bis zu diesem Max. Ja, und hier oben werden dann die Halterungen draufgeschraubt. Entweder diese Halterung, diese Halterung oder wenn bei einem Mikrofon oder eurem Mikrofon schon eine Halterung dabei ist, kann man diese ebenfalls draufschrauben. Und da ist das Mikrofon einfach aufstellen. Fixieren kann man es hier. Ja. Natürlich gerät es jetzt ein bisschen aus dem Bild raus. Das macht aber nichts. Können wir ein bisschen nachjustieren. So, kann man hier festschrauben, dann geht es nicht mehr nach unten und natürlich auch weiter nach oben fahren, wenn man das möchte. So, zusammenklappen. Das hier wieder runter. Natürlich passt es so, wie ihr sehen könnt, nicht mehr in die Tasche hinein. Dafür müsst ihr natürlich oben wieder das, äh, den, den Arm abschrauben. Aber dann könnt ihr es wieder ganz normal in der Tasche verstauen, wie zuvor auch. Und es passt auch alles hinein. Ja, in diesem Sinne war es das erste Mal von mir. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sende euch meine besten Grüße. Dieser konnte heute leider nicht dabei sein. Und wie gesagt, wir bekommen keinerlei Zuwendung von dieser Firma. Das machen wir einfach nur so. Ja, wir haben das Mikrofon auch schon also diesen Ständer schon benutzt, weil wir haben schon einen zweiten davon. Den habe ich geschenkt bekommen, war aber schon benutzt. Und da wir zwei Personen sind, brauchen wir natürlich auch zwei Ständer für zwei Mikrofone. Ja, ihr könnt euch äh, uns, beziehungsweise ihr könnt uns ähm, bei Spotify, Apple Music und so weiter gerne fünf Sterne geben und eine schöne Rezension schreiben. Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns bei Instagram, YouTube und äh, Co. besucht. Facebook übrigens auch, ja. Und bei Twitter sind wir derzeit auch noch. Ja. In diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen und bis bald. Tschüss.